Bittere Aprikosenkerne, B17, Krebswunder oder Betrug und giftig heftige Studien, wo sonst keiner drüber spricht. Ja, viele haben sich das Video gewünscht und ich habe mich dem mal angenommen. Ich hoffe, dass YouTube das Thema nicht bestraft, weil ich es als Keyword benutze. Von daher haut mal alle, wirklich alle den Daumen nach oben rein, damit wir den Algorithmus wieder etwas aushebeln damit das Video besser gerankt wird und wir noch mehr Menschen in unserer Community erreichen. Gerne könnt ihr mich auf purazell.de am Ende des Videos unterstützen, wenn ihr auf unabhängig laborgeprüfte und studienbasierte Qualität im Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelbereich wertlegt. Zunächst möchte ich euch kurz den Mechanismus und den Gedanken hinter der Therapie, sofern es als Therapie betitelt werden kann, ja, erklären. Danach schauen wir uns Studien an, was diese Aussagen und zum Schluss gehen wir auf die Höchstdosis ein, die zur Vergiftung führt und dort widerspricht eine Studie den Warnungen, die so rauspubliziert publiziert werden. Das ist sehr, sehr spannend. Und zum Schluss dann meine Einschätzung zu dem ganzen Thema. Als erstes gehe ich auf das Molekül namens Amygladin ein. Das ist ein Glucosid, ja, da es eine glukosidische Bindung aufweist, das ist eine Zuckerverbindung, ja die gespalten werden kann und das passiert auch bei uns im Körper oder durch Krebszellen in dem Beta-Kohlenstoff, daher der Name, durch das Enzym Beta-Glucosidase. Es ist vereinfacht aufgebaut aus Zucker und Blausäure. Also wird bei der Spaltung der Zucker frei, denn unsere Zellen oder auch Krebszellen wollen ihn ja haben ja? und gleichzeitig, ja? aber auch die Blausäure, die toxisch ist. Diese soll dann die Krebszellen zerstören. Daher die Annahme, dass Krebszellen viel mehr Beta-Glucosidase enthalten und daher eher darunter sterben werden. Ja, oft liest man sogar, dass es um den Faktor 3000 höhere Konzentration in Krebszellen gibt. Ja, oder dieses Enzym vorkommen soll dort. Ja. Komisch ist, dass nie Quellenangaben angegeben werden. Dazu sagte die pharmazeutische Zeitung, Zitat, ja, doch diese Theorie ist längst widerlegt. Beta-Glucosidase kommt in weitgehend gleichen Mengen in gesunden Zellen vor wie in Tumorzellen. Auch hier wieder völlig ohne Quellenangabe. Auch auf der anderen Seite also. ja. Also habe ich den Nachmittag damit verbracht, für euch die Datenbanken zu durchforsten und über 100 Paper durchzuarbeiten, bis ich endlich fündig wurde. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Ja, gut, dass du abonniert hast. Hier wurden verschiedene Krebszelllinien verglichen, wie zum Beispiel Lungenkrebs, Brustkrebszellen und vor allem normale, gesunde Bindegewebszellen wenn sie mit Amygladin behandelt werden und nicht nur als Kontrollgruppe. Ja? So. Hier wurden tatsächlich die Konzentrationen der amygladin spaltenden beta glykosidasen gemessen und verglichen zwischen einzelnen Zelltypen, normalen Zellen und Krebszellen. Ja? Trommelwirbel, Werbung, Spaß. Könnt mich aber trotzdem natürlich auf Brussel.de unterschätzen. So. Es treten an in der linken Ecke 3000 mal höhere Aktivität versus pharmazeutische Zeitungen weitgehend gleiche Mengen in der rechten Ecke. Das Ergebnis sehen Sie hier. Ganz rechts unten die gesunden Zellen und links davon die verschiedenen Krebszellen. Also wir halten fest, 3000 Mal ist knapp daneben. Ja, wir halten aber auch fest, weitgehend gleiche Mengen trifft es zwar deutlicher, eher aber auch nicht ganz. Es ist circa 4-5 Mal Höher in Krebszellen, diese Beta-Glucosidase, die dementsprechend die Zuckerbindung in dem Amyglodin aus dem B17 dementsprechend spalten kann. ja. Finde ich dann auch nicht richtig, da dort mit falschen Hoffnungen gespielt wird bei Menschen. Das ist die gleiche Liga Mensch wie Root Clean Slate, meines Erachtens, wo oft ohne Wissenschaft einfach Sensationen erschaffen werden sollen, ja, um quasi im Schneeballsystem ja, dann dementsprechend Menschen abzuzocken. Das sehen wir hier nochmal deutlich, wenn es um die Zellteilung geht, mit oder ohne Amygladin. Wir sehen ja, am Tag 3 einen Knick in der Zellteilungsrate, auch bei gesunden Zellen. Und so sieht mir kein Antikrebs-Wundermittel aus. Tut mir leid. Daher schlagen die vier bis fünfmal höhere Aktivität des Amygladins, spaltenden Enzyms, nicht signifikant zu Buche. Wie gesagt, es ist nicht wirklich meine Meinung bisher, sondern ja, ich reflektiere nur die Studien für euch. Leicht aufgearbeitet. Interessanterweise wurde dann aber noch die Telomere untersucht. Zunächst die Theorie. Telomere sind Enden von Erbinformationsfragmenten, die sich nach jeder Zellteilung verkürzen, bis die Zelle bzw. der Mensch stirbt, weil nicht mehr genügend übrig ist. Von den Telomeren, die zu Tellteilung und wichtig sind. Ja, Es gibt dabei zwei wichtige Enzyme, die gesunde Zellen nicht haben. Diese beiden Namen sind TERC und TERT. -E ja? so. Bedingungen der Telomerase sorgen dafür, dass Zellen die Telomere wieder verlängern. Und das können Krebszellen besonders. Sie sind im Prinzip unsterblich. Daher überleben sie, trotz der vielen Zellteilung auch immer den Menschen. Wir sehen hier in der Abbildung noch mal ganz klar, das ne, heißt nicht detektiert, ja, dass es tatsächlich nicht in gesunden Zellen da ist, aber in Krebszellen viel, viel vehementer und viel größer Konzentration, ja, wenn diese Amygladin quasi ausgesetzt sind. Die Aktivität ihrer Unsterblichkeit wird dadurch massiv eingeschränkt. Ja, das sehen wir hier. Die telomerase ist schon im menschen enthalten da der mensch ja, das biologische alter ja auch wieder herabsetzen kann wir sehen aber dass krebszellen deutlich mehr haben davon aber auch deutlich mehr sinken durch Amygladin. also gesunde zellen die aber auch darunter leiden ja, aber eben nicht so stark ja, klingt alles sehr vielversprechend ist aber nur bedingt relevant da die teilungsrate trotzdem nicht signifikant unterschiedlich ist nach der Exposition von Amygladin wie zu gesunden Zellen, ja? Ich möchte hier noch eine sehr wichtige Sache noch herausarbeiten. Das sind Zellkulturlinien und dies gleicht einer intravenösen Gabe. Das Wichtige ist zu wissen, was ebenfalls nicht auf diesen dubiosen Seiten erwähnt wird, dass die größten Konzentrationen der Beta-Glucosidase im Menschen im Dünndarm ist, also da, wo nach dem Verzehr von bitteren Aprikosenkerlen auch die meiste Blausäure frei wird. Dieser Effekt wird hier in der Studie auch erwähnt. Ja. Sollte noch deutlich schwächer ausfallen, da die Spaltung bereits im Dünndarm passiert ist, wenn man es einfach oral einnimmt und es isst. Und das zu sehr großen Mengen, ja, was einerseits die Wirksamkeit extrem herabsetzt. Ja. Denn wenn gerade dort keine Krebszellen vorhanden sind in diesem Bereich Dünndarm, wo es ja gespalten wird schon, wenn man es direkt aufnimmt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es noch auf eine Zelle trifft ja, und die Toxizität quasi dadurch äh, ausbreitet, irgendwo anders im Körper. Wenn ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Du isst die Kerne, die meiste Beta-Glucosidase ist im Dünndarm lokalisiert. Das B17 wird dort direkt freigesetzt. Und dann soll es noch irgendwo ganz anders, vielleicht ins Gehirn, durch den Körper wandern, um es da anzukommen zu der eigenen Krebszelle. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja? Das ist wichtig, dass ihr es das versteht. Ja? In dem Fall hier die Studien, wo die Wirksamkeit dargeboten wird, das sind Infusionen. Da trifft tatsächlich der Stoff sehr wahrscheinlich direkt auf die Krebszellen. Ja? Also das ist eine ganz andere Liga. Das darf man nicht vergessen. Das darf auch nicht mit über einen Haufen geworfen werden, weil es so niemals wirken würde. Ja? So, heißt es jetzt, dass es nicht wirkt? Die Antwort ist, man weiß es nicht, denn dieses kann man nur in Menschen-Studien ja, nachgewiesen werden, in randomisierten Kontrollstudien, also Goldstandardstudien, ja, so, und das ist halt noch nicht so wirklich passiert, ja, die Cochrane Library und damit ein peer-reviewed Journal, ja, welche Goldstandardstudien zu einem Thema von unabhängigen Wissenschaftlern, unabhängig, untersuchen lassen, kam zu dem aufwendigen Ergebnis, es gibt gar keine, keine zu diesem Thema. Also es gibt einfach gar keine Studien. ja. Halten wir fest, die Menschen haben es nicht geschafft, randomisierte Studien am Menschen damit durchzuführen. Das muss man wirklich nicht wollen. ja. Also eine Theorie ist natürlich, dass dieses nicht so leicht patentiert werden könnte und von der Pharma dann auch dementsprechend damit auch kein Geld. Es wirkt einfach nicht lukrativ. Was ich ebenfalls traurig finde, ist, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut ihre Stellungnahme bezüglich Amygladin auf einer 1982 durchgeführten klinischen Studie aufbauen und damit natürlich auch klar verneinen. Also auch hier nur eine klinische Studie, nicht mal randomisiert und seitdem keine weiteren. Diese Studie ist aber für mich absolut nicht mehr repräsentativ für den heutigen Standard und enttäuscht mich, wenn eine Behörde sich immer noch auf solche ja, obsoleten, ja, primitiven Daten beruft, da die Forschung heute massiv weiter ist. Das ist so, als wenn man Autos von vor 30 Jahren für einen Sicherheitstest repräsentativ hält. Also zum Beispiel einen Golf 1. Ihr merkt, wie lächerlich das ist. Ich habe mir die Studien genauer angesehen. Erstens kann gar keine Aussage in der Studie darüber gemacht werden, ob Amygladin wirkt, da die Tumorgröße der Teilnehmer überhaupt gar nicht ermittelt wurde. So weiß man nicht, ob sie zunahm oder ob sie gleich blieb. So. Zweitens, wir sehen, dass der Spiegel von 3 Mikrogramm pro Milliliter im Blut nicht überschritten werden sollte. Und wenn doch, wird die Therapie abgesetzt. Der Durchschnitt war aber bei 7,14, das heißt die Dosis der Studie war absolut nicht zielführend und wurde auch nicht angepasst, da die Studie ständig unterbrochen werden musste. Des Weiteren gibt es eine interessante Korrelation. Die meisten brachen die Studie ab nach eineinhalb Monaten. Was interessant ist, dass die meisten Menschen nach zwei Monaten erst gestorben sind. Nach eineinhalb Monaten abgebrochen und nach zwei Monaten gestorben. <lacht> Kann Zufall sein, ist mir nur aufgefallen. Im Prinzip haben wir eine Studie, die klinisch ist, aber nicht mal im Goldschadformat, wo die meisten die Therapie abgebrochen haben und sie gute 40 Jahre alt ist. ja, Wo keiner weiß, wie sich die Tumore verhalten haben. Sich dann rausnehmen, darüber urteilen zu können, finde ich interessant, so sage ich es mal. Weiter wird von dem Verzehr von maximal zwei Aprikosenkernen gewarnt. Schaut man sich, schaut man sich mal die Quellen genauer hinein, die dort verlinkt werden, widersprechen sie sich aber selbst. Siehe diese Studie, ja. Also, in dieser Studie wurden 20 Mikromol als sicher deklariert, deklariert ja. Seht selbst. Also, man sieht hier im Graphen, dass selbst bei sechs Kernen der Wert gerade 15 erreicht und damit die Ungiftigkeitsgrenze sogar noch um, um ca. 25% unterschreitet. Bei der dreifachen Höchstmenge, die ja nur ähm, ja, empfohlen wird. Ja? Also machen wir mal eine Zusammenfassung und ordnen dieses Durcheinander. Die Frage ist zunächst, würde ich persönlich es nehmen, wenn ich Krebs hätte? Die Antwort ist nein, die Datenlage gibt es nicht her. Da es einfach keine Studien gibt und wenn, dann Zellkulturstudien, die aber auch nicht stark vielversprechend scheinen. Da gibt es deutlich Potenteres, welches deutlich weniger toxisches Potenzial aufweist. Die Verzehrmenge ist oral deutlich niedriger als intravenös, aber auch höher als hier angegeben. Da sich das BFR ja, selbst widerspricht in seinen Quellen, Trotzdem sehe ich keinen Nutzen, diese Kerne zu essen. Es ist sehr auffällig, dass es keine qualitativen Studien gibt, ich korrigiere, veröffentlicht wurden. Gegebenenfalls schon gibt. ja, aber ja. Es muss eine Macht geben, die dies definitiv nicht für wichtig hält und oder verhindert, wie auch immer, ich weiß es nicht, denn es scheint mir sehr suspekt in knapp 80 Jahren. Danke für die Aufmerksamkeit. Unterstützen könnt ihr mich für meine kostenlose Arbeit auf porezel.de. Bis gleich auf porezel.de. Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video.